Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Ja, wer mich nicht kennt, ich bin Sebastian, der kleine freche Kerl hier ist Ben und ihr seid hier auf Tupac VR. Hier gibt es alles rund um das Thema VR und ja, heute habe ich euch ein Quest-Gameplay mitgebracht und zwar zocke ich heute mit der Quest 2 Space Slurpees und Space Slurpees kann man am einfachsten erklären mit ähm, Snake in VR, denn es ist nichts anderes. Also, wir haben wirklich äh, ja, eine Schlange, die wenn man Punkte einsammelt, immer länger wird. Und so war es ja bei Snake auch. Wer das Spiel noch auf, vom Handy aus kennt, äh, ja, die, die ganz jungen Zuschauer wahrscheinlich nicht, aber die älteren schon. Und ähm, ja... Diesmal hat man aber die Schlange quasi in einem kompletten virtuellen Raum und nicht nur auf äh, einer 2D-Oberfläche. Und äh, ja, man hat auch äh, noch andere Schlangen, die auch noch mitsammeln und auch länger werden. Und äh, somit wird es immer schwieriger dann auszuweichen und ja, ein bisschen Geschicklichkeit ist gefragt und echt cool gemacht das Game, finde ich. Ähm, ich habe es eben schon im Gameplay erwähnt. Cool, dass sich äh, diesen, dieses Szenario mal jemand angenommen hat und gesagt hat, okay, wir hauen jetzt mal Snake in VR raus und ja, also mir hat es Spaß gemacht. Es hatte sogar einen Multiplayer, den habe ich jetzt nicht getestet, aber ansonsten echt nett gemachtes, cooles ja, Game, sage ich mal. Ich habe es eben schon gesagt, es würde mich jetzt nicht fesseln, dass ich da zwei, drei Stunden spiele, aber mal 20 Minütchen, 30 Minütchen mit, mit Freunden ab und zu mal kann man mit Sicherheit mal machen. Und äh, ja, schauen wir uns mal ganz kurz die, die Oculus Seite an. Und äh, ja, das Game kostet 6,99 Euro, ist aktuell nur in AppLab erhältlich, also jetzt nicht äh, im normalen Oculus-Store. Das heißt, ihr müsst in der Suche bei Oculus einfach genau diesen Namen hier angeben, Space Slurpees mit äh, ja, Leer Leerzeichen und so weiter. Und äh, ja, dann erscheint äh, das Game und äh, ihr könnt es dann für 6,99 Euro kaufen, unterstützt die Quest, die Quest 2, also alles dabei. Und äh, ja, das ähm, sind die Macher von auch Star Blazer. Da habe ich ein Gameplay äh, von gezeigt. Virus Popper habe ich jetzt nicht gespielt. Äh, das war auch irgendwas zum Launch von Corona. <lacht> Als äh, Corona aufkam, äh, ich glaube, da haben die dieses Game hier gemacht, damit man äh, Viren äh, ja zerstören kann. und äh, Aber zu Starblazer habe ich auch ein Gameplay gemacht. Ja, hier haben Starblazer. Ein... Und Starblazer ist wirklich ein Echtzeitstrategiespiel, also RTS, äh, was im Weltall spielt. Und äh, wir haben Raumschiffe zur Verfügung und können die dann ja, gegen die Gegner befehligen. Wir können äh, auch bauen und so weiter und so fort. Also echt cool gemachtes Game. Äh, hat mir auch ganz gut gefallen. Jedes Schiff hat äh, ja andere Fähigkeiten und echt cool gemacht eigentlich. Und äh, wer das Game gerne mal sehen würde, komplett, kann sich das gerne auf meinem Kanal anschauen. Ich haue es in, in die Infobox und äh, einmal in die Beschreibung rein. Könnt ihr gerne mal draufklicken und ähm, ja, das mal dazu, damit, damit wir auch mal kurz da Blazer gesehen haben. Und äh, ja, jetzt geht es zu Space Slurpees und ich wünsche euch viel Spaß beim Gameplay. So Leute, willkommen bei Space Slurpee. Und, ja, ist ein ganz witziges Game, was ich euch mal zeigen wollte. Und ja, hier eine Disco, ne? In Space Slurpee geht voll ab. <lacht> ja, da hinten sogar eine Decke, ne? Also, wir haben hier Möglichkeit, einmal online zu spielen, dann aber ein Einzelgames. Wir beschränken uns jetzt erstmal auf die Einzelgames. Ich zeige euch mal ganz kurz die Einstellung, die wir hier haben. Wir haben äh, ja auch, ob da links oder rechts händler sind. Hin oder Händer sind. Und dann haben wir hier Volume. Ob wir hier Soundeffekte, Musik, können wir ein bisschen runterregeln. Und ich sage auch drei. Hier können wir bei Matchmaking und so weiter unser Mikrofon ein oder ausschalten. Dann haben wir hier verschiedene Spracheinstellungen, die wir uns aussuchen können. Ja, ich habe hier natürlich Deutsch ausgewählt. Und dann haben wir einmal. Und dann haben wir einmal hier anpassen, wir können hier verschiedene Würmer freischalten, die wir dann spielen, wenn wir, die haben so einen kleinen Wurm, verschiedene Würmer, die wir dann sehen, die wir steuern können, das können wir uns dann anpassen und äh, ja, hier haben wir verschiedene Level, wir haben aber hier auch noch VR Friends, das ist ganz witzig gemacht, da kann man da oben gucken und äh, man ist ja quasi in einer Kaffeetasse, aber es zeigt euch gleich. Ist, ähm, mal hier, und und hier sind wir in unserem kleinen Kerl und das ist einfach die Snake. Nur das ganze in VR, also desto mehr wir essen, desto mehr wachsen wir natürlich und wir dürfen uns dann natürlich nicht selbst berühren und natürlich die anderen auch nicht. Ne? Die habt ihr gesehen gerade, haben wir noch abgehauen. Also wer Snake gerne gespielt hat, der hat hier mit Sicherheit auch seinen Spaß. Oh, was war das? Oh, den hätte ich nicht berühren dürfen. Du böser, du! Dein Feind hat dich erledigt. Slurf 1 So, jetzt zeige ich euch mal zwischendurch mal hier die, die andere Version. Hier sehen wir, wir sind in so einer Art Kaffeetasse und müssen aufsammeln. Dann nochmal. Ah, okay. Ich habe wieder mehr ausgesehen. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Wir sind langsam gut gewachsen. Aufpassen, dass man sich nicht selber irgendwie berührt. In der Kaffeetasse. Die Bösen schon. Wir oh, sind jetzt schon hier eine andere Farbe bekommen. Eigentlich cool, also die, die Steuerung funktioniert echt gut, muss man sagen. Ah, der hat einen Tiss. Ich wollte gerade sagen, wir müssen aufpassen, dass der uns sie hier weg. Nochmal. So, das machen wir nochmal hier. die Achterbahn Achterbahn so. Langsam werden die größer und gefährlicher. Ist als KI. Ist das? Echt? Mal der. Oh, jetzt hat er. Jetzt haben sie mich hier. Okay. Okay, okay. So, schläf einzeln, dann machen wir hier nochmal ganz normal Kaffee, Chill. Das sind halt alles verschiedene Maps, die man sich dann so mit der Zeit freischalten kann. Spielprinzip bleibt natürlich gleich. Wunderschön einsammeln. Ich oh, hätte ich mich fast berührt. Das war knapp. Es ist ganz witzig, wenn man hier durch den ganzen Raum laufen kann. <lacht> Angst um das Kabel brauche ich auch nicht zu haben. Das du ihr so gedacht, ne? Wir haben schon eine stattliche Länge erreicht. Und unsere Schlange. Unser Space Slurpee. Oh, <lacht> Aber war doch, war doch schon nicht schlecht. 1.833 Punkte. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein anderes Level freigeschaltet haben. Die mix ab und dann mal wird, ah, okay. okay, habe ich das natürlich alles grün, kann ich mir dann einen eigenen Hintergrund machen, wenn ich das aufnehme, werde ich auch wahrscheinlich machen müssen dann. Ah, Okay. Also andere, ähm, andere Spiele wären natürlich nicht schlecht, ne? Magazin Mania. das können Wir uns mal okay, wir sehen jetzt So anschauen. Okay. Das ganz gut, um euch zu zeigen, was es hier alles für Karten gibt und so weiter. So. so, ich würde gerne noch mal was freischalten hier. Probieren wir mal. Das, das, das, das irgendwie hinkriegen. So dunkle Level sind natürlich am besten, weil man da auch besser alles sehen kann. So helle da geht auch schon ein bisschen unter, finde ich gerade. Also es ist auf jeden Fall cooler als damals auf dem Handy, <lacht> muss man einfach sagen, dass man hier seine eigene Schlange direkt sehen kann in 3D oder in VR. war schon mal hier. Ich hoffe, ich kriege das ganze Bild da rein. mehr. Machen wir hier gleich einen Knoten rein. <lacht> okay, bisher meine beste Runde. Jetzt versuchen wir mal. Zu zeigen, wie lang die Schlange geworden ist. Aber das krieg ich schon gar nicht mehr. Wow. <lacht> ah, jetzt habe ich mich selbst ausgenockt, aber hat das schon eine ganz gute Größe, ne? Mal schauen, ob wir irgendwas freigeschaltet haben, wenigstens. Ich hab mich jetzt angerempelt. Ah, guck mal hier. Schroomy. Schrooms. Schroomy-Schrooms. Ja, ist ja klar, oder? Kennt doch jeder. Ah, die Welten können ein bisschen schöner aussehen, muss man sagen. Aber. Das ist ja auch der Spielspaß, muss ja nicht immer grafisch das Beste sein. Ich meine, es ist ja auch nichts, was ich ähm, stundenlang spielen würde, muss ich, muss ich zugeben. Aber ich finde es cool, dass sich äh, ja, das Thema mal jemand angenommen hat und gesagt hat, okay, daraus machen wir mal äh, die Aren. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja Leute, das ist so ungefähr, ja nicht ungefähr, das ist das das Spiel und ähm, kann man hier was filtern, global. Nee. Hello? Nein, nein. I guess figured it out. Ja, das ist das Game und äh, ja, ich finde ist ein nett gemachtes Game. Snake in VR. Ähm, ich denke mal, mit ein paar Leuten macht es dann ein bisschen mehr Spaß, wenn man das mit, mit äh, ja, drei Freunden spielt und äh, ja, man kann sich so gegenseitig rauskicken oder so. Ich vermisse hier so ein bisschen ein paar verschiedene Modis, ne? dass man eventuell noch was anderes machen kann. Aber vielleicht kommt das auch noch. Und ähm, ja, das war mein Gameplay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen, wäre ich nice, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, wenn euch das gefällt, was ihr hier seht. Und äh, ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und äh, wenn ihr irgendwelche Fragen, Kommentare zu dem Game hier habt, gerne unten in die Kommentare. Was sagt ihr zu dem Game? Also mal losschreiben Und äh, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.